Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Stillstand auf der Schiene. Bis 11 Uhr fuhr heute nahezu kein Zug bei der Deutschen Bahn. Grund war ein erneuter Warnstreik der Gewerkschaft EVG. Weil gleichzeitig auch das Sicherheitspersonal an fünf Flughäfen die Arbeit niederlegte, war Reisen durch Deutschland am Vormittag häufig ein Problem. Inzwischen fahren viele Züge wieder. Die Bahn rechnet damit, dass am Nachmittag etwa 90 Prozent der Züge im Fernverkehr wie geplant unterwegs sind. Schon kurz nach Ende des Warnstreiks fahren zumindest in Berlin die ersten Bahnen wieder. Der Fernverkehr wird aber deutlich länger brauchen. Reisen wird heute zur Glückssache. Der Zug steht auf jeden Fall auf der, auf der Anzeige. Also mal sehen ob wir jetzt pünktlich ankommen. Wir haben so ein bisschen Schiss, dass wir, oder wie wir da sitzen oder stehen müssen in dem Zug. Mal sehen. jetzt ich hoffe ich bekomme meinen Zug nach Greifswald. Also er steht da angeschlagen, er wird wohl pünktlich fahren. Wir sind noch voller Hoffnung. Von 3 bis elf hatte die Gewerkschaft EVG deutschlandweit den Bahnverkehr bestreikt, die Bahn vorsorglich alle Verbindungen ausfallen lassen. Sie hofft auf die Geduld und Flexibilität der Fahrgäste. Wer eine Fahrkarte für den heutigen Streiktag hat, er konnte damit schon gestern fahren, er kann heute Nachmittag da viel flexibel fahren, die Zugbindung ist aufgehoben. Er kann aber vor allem auch noch das ganze Wochenende bis einschließlich Dienstag, 25. April, flexibel mit seiner Fahrkarte fahren. Und das ist auch unsere Empfehlung, denn die Züge sind recht voll. Verständnis für den Streik hat die Deutsche Bahn nicht, schließlich habe man ein Angebot vorgelegt. Doch das reicht der Gewerkschaft so nicht. Der Druck muss gesteigert werden. Jetzt in der zweiten Runde, in der wir uns jetzt befinden, müssen verhandlungsfähige Angebote her, sonst wird es massivere Streikaktivitäten geben und wir haben heute gemerkt, die Beschäftigten sind bereit auch da dabei zu sein. Auch an den Flughäfen Düsseldorf, Köln, Bonn, Karlsruhe, Baden-Baden, Stuttgart und Hamburg wird heute gestreikt. Dort kämpft Verdi für höhere Gehälter. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen. Seit zehn Jahren steht Christian Lindner an der Spitze der FDP. Und nun tritt er ein weiteres Mal an für das Amt des Vorsitzenden. Die Neuwahl der Parteiführung, das ist der Schwerpunkt heute zum Auftakt des FDP-Parteitags in Berlin. Bis zum Sonntag soll dann vor allem über Kurs und Profil beraten werden. Auch vor dem Hintergrund, dass die FDP bei Landtagswahlen eher schlecht abgeschnitten hat, seit sie auf Bundesebene mit SPD und Grünen regiert. Ankunft Lindner, der FDP-Bundesvorsitzende, schaut dem Parteitag selbstbewusst entgegen. Von den Protesten der Klimaaktivisten, die vor die Halle gekommen sind, lässt er sich nicht beeindrucken. Wir haben uns viel vorgenommen und ich glaube, das wird ein arbeitsreicher, aber... Durchaus durchaus richtungsweisende Parteien. Haben die Klimaaktivisten wahrgenommen vor der Tür? Die haben ja keine neuen Argumente, sondern die bekannt. Also, In seiner Rede verteidigt er den Konfrontationskurs mit den Ampelpartnern. Beispiel Sektorziele für den CO2-Ausstoß. Die alte Regelung, dass sich einzelne Ministerien verantworten müssen, ein Fehler. Wir werden jetzt ermöglichen, dass die unterschiedlichen Sektoren sich helfen können. Wenn es leichter ist, eine Tonne CO2 im Bereich der Industrie einzusparen, dann hilft diese zusätzlich eingesparte Tonne CO2 auf der anderen Seite, dass Menschen weiter so mobil bleiben können, wie sie es wollen. Insgesamt will Lindner das Profil der Partei weiter schärfen. Das bedeutet für ihn, auch an der Schuldenbremse festzuhalten. Egal aus welchem Topf, auf welcher Rechtsgrundlage Schulden gemacht werden. Schulden sind Schulden, für die man Zinsen zahlen muss. Am Nachmittag will sich Lindner zur Wiederwahl stellen. Beim letzten Mal erhielt er 93 Prozent der Stimmen. Schülerinnen und Schüler mit Maske vereinzelt im Klassenraum. Bilder wie dieses haben sich eingeprägt in Zeiten der Corona-Pandemie. Was Bilder nicht zeigen können, ist die Einsamkeit der Kinder, als Schulen und Kitas im Lockdown geschlossen blieben und Treffen mit Freunden nicht möglich waren. Dass sich diese Beschränkungen bis heute gravierend auf junge Menschen auswirken, zeigt ein Bericht mehrerer Ministerien. Er war heute Thema im Bundestag. Geschlossene Schulen, Kitas und Spielplätze waren zeitweise Teil der Corona-Maßnahmen. Kindern und Jugendlichen fehlten in der Pandemie soziale Kontakte und Struktur im Alltag mit Folgen.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 Der Bund versucht jetzt gegenzusteuern. Fünf Handlungsfelder werden im Regierungsbericht genannt. Unter anderem eine Aufstockung von frühen Hilfen, zum Beispiel direkt nach der Geburt. Weiter ist mehr psychologische Hilfe an Schulen vorgesehen als Teil des Zukunftsprogramms für Bewegung, Kultur und Gesundheit. Ihr ja, einjähriges Zukunftsprogramm kann, und das wissen Sie auch selbst, mit 55 Millionen Euro in zwölf Monaten nur wenig bewirken. Um das mal in Relation zu setzen, so viel kostet ein Kilometer, der A281 bei Bremen, die sie ausbauen. Kinder, Autos, die Prioritäten sind in dieser Koalition ziemlich klar. Auch der Kinderschutzbund warnt, dass es grundsätzlichere Reformen brauche. Die Politik muss lernen, dass Kindeswohl nicht verhandelbar ist. Kindeswohl muss in den Mittelpunkt von Entscheidungen und die Systeme, die sich um das gute Aufwachsen von Kindern kümmern, die müssen gut und krisensicher aufgestellt sein. Kinder und Jugendliche aus armen Familien haben am meisten unter der Pandemie gelitten. Viele betrifft das auch heute noch. Der frühere Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Zollitsch hat sein Bundesverdienstkreuz zurückgegeben. Das teilte ein Sprecher mit. Gründe nannte er nicht. Der 84-jährige Kategorik Zollitsch hatte die Auszeichnung 2014 unter anderem für sein gesellschaftliches Engagement erhalten. Der ehemalige Freiburger Erzbischof steht im Fokus eines vor wenigen Tagen vorgestellten Missbrauchsberichts. Darin werden Zollitsch Rechtsbrüche, Täterschutz und Vertuschung vorgeworfen. Wegen Mobbingvorwürfen tritt der britische Vizepremier und Justizminister Dominic Raab zurück. Mehrere Mitarbeiter hatten entsprechende Vorwürfe gegen den früheren Brexit-Unterhändler erhoben. Ein Untersuchungsbericht kam nun laut Raab zu dem Ergebnis, dass zwei der Beschwerden berechtigt seien. In seinem Rücktrittsschreiben entschuldigte sich Raab für unbeabsichtigten Stress, erklärte jedoch seine Unschuld. Der konservative Politiker kritisierte, dass die Schwelle für Mobbing zu niedrig angesetzt worden sei. Neuer Vizepremier soll Staatsminister Oliver Down werden. Wir schauen noch auf die Wetteraussichten. Morgen in der Osthälfte sonnig und trocken, sonst wolkiger mit Schauern und einzelnen Gewittern. 15 bis 24 Grad. Und das war's für den Moment. Um 16 Uhr haben wir eine neue Ausgabe der Tagesschau für Sie und auf Tagesschau24 und Tagesschau 24 und informieren wir Sie rund um die Uhr. Bis später, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.